Auf Wunsch eines Abonnenten geht es heute mal um diese Schnorchel-Expresso-Maschine. ist eigentlich... Ich weiß nicht, wo... Ich habe die von Olaf von Hauptfriese Man füllt hier... Ah, war ein bisschen zu viel. Bis zum Überdruckventil Wasser ein. Also ist wirklich nur ein Espresso. Ähm, dann habe ich hier mein Kaffeepulver in so einem Sieb, das wird hier eingesetzt. Zugemacht. So ja, jetzt. So. Aufsetzen. Das Teil da drauf? So, normalerweise mache ich den Kaffee halt hier direkt rein, aber es ähm, soll ja heute halt um das Maschinchen gehen. Deswegen, so, so. und ich melde mich wieder, wenn es und sücht. Yeah, it's not really jetzt vier Minuten ungefähr oh, die Linse ist ein bisschen. Oft ist dieser Griff auch schon sehr heiß, deswegen nehme ich gerne ein Multitool, um das alles einfach so vom Feuer zu nehmen. Brühe. So, jetzt muss man das hier ablöschen. Und zack. Das war's. Gut. Ja, jetzt noch ein bisschen Zucker. Das war's. So eine Vierteltasse voll. Und tschüss.